Leute, ich bin's Conny und heute spiel ich mal wieder Ben. Mit dabei sind Louis und Paul. Abonniert auf jeden Fall Paul, der hat gerade neu angefangen mit Roblox-Videos. Überrascht ihn mal mit ein paar Abos. Ich bin echt gespannt, wie viel er kriegt, wenn ihr jetzt zu ihm rübergeht. Aber erstmal viel Spaß mit dem Video. Naja, in diesem Spiel geht's halt darum, wir müssen entkommen aus dem Haus und irgendwie ein wild gewordener Talking-Ben äh, jagt uns. Oh, warte, hier liegen jetzt so Fallen auf dem Boden. Das ist neu. Auf jeden Fall hier. Ey, nein, Ben, geh weg. Ey! Ben hat mich getötet. Ich hasse Ben. Nein, ich bin tot! Ich hab einen Schlüssel. Ich hab einen Schlüssel. Yeah. Kann ich... Ja, du brauchst den richtigen Schlüssel. Du hast jetzt einen blauen oh, Schlüssel. Wir, wir spectaten dich erstmal, um dich zu coachen. Ja. Du hast den blauen Schlüssel, den musst du zum blauen Schloss bringen. Das blaue Schloss, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Das ich habe in, hab in der letzten Aufnahme die ganze Zeit nach den richtigen Schloss gesucht, welche, sie nie gefunden welche? und wurde nur gecarried. Oh, pass auf das, Wel Ben. June, oh. wow, ja Bruder. Ich weiß echt nee, nicht, warum Ben auf einmal so gefährlich ist. In der letzten Aufnahme war der voll easy. Ja, revive 30 Robux, wie sehe ich aus? Bin nee, ich nee, reich, wir, oder wir, was? wir warten. <lacht> nee, komm, wir warten, dann können wir eine Runde mal von Anfang an spielen. Okay, ja. Dann müssen wir halt ja, ein bisschen ja. abwarten. Also, ja, es gibt überall Schlüssel und Schlösser und wir müssen am Ende halt durch die Hauseingangstür rauskommen und dafür braucht man halt den beigen Schlüssel den man irgendwo findet. Keine ich Ahnung. Ich glaube, der, den hatte ich sogar in der Hand. Der liegt da unten in der Küche. Du hattest den beigen Schlüssel? Keine Ahnung, ob das der <lacht> war. Da liegt ein Schlüssel drin. du siehst übrigens ziemlich stark aus, Mann. Ja, Louis <lacht> ist ein starker Mann. No. Ich mag Ben. Er sagt, aber erzähl mir mal was von Talking Ben. Ich habe jetzt erst gemerkt, dass es den gibt. Das ist so eine App. Okay. Wo, das, es gab auch diese Talking Tom. Das war so eine Katze. Und alle haben immer gesagt, Ja, siehst du im Auge, da? da sieht man äh, das und das. Der wird gefangen gehalten oder keine Ahnung was. Okay. Äh, und dasselbe auch mit Talking Ben. Das ist so ein Hund, der sitzt auf irgendeiner so Couch oder so. Und dann kannst du einfach so Fragen stellen. Der antwortet dann entweder mit. Yes. No. <lacht> oder Das bedeutet b, b. Keine Ahnung. Oder ha, ha, ha. macht er auch immer. Ja, sowas. Cool. Yeah, ich habe die Obby geschafft. Ich auch. Aber ich glaube, ich muss sie mehrfach schaffen. Gut, dann machen wir jetzt die Obby. Und das ist so ein yes. altes Ding? Ja, er hat yes gesagt. Er hat yes gesagt. Aber wir haben gar keine Frage hey. gestellt. <lacht> <lacht> komm in die Mitte. Warte, ich komme, ich muss nur die obi vorher schaffen. Vor <lacht> mit deinem Dinosaurier. <lacht> hey, <Bobby. lacht> Ach ja, stimmt, man kann ja crouchen. Okay. Das sieht realistisch aus, komm. OMG. <lacht> <lacht> <lacht> Wir dich. <lacht> Komm auf den Boden. Was, Bruder? Okay, ich gehe jetzt einmal auf Bens Stuhl. Ja, ich genau, das ist dein Stuhl. Ja, ich will die Experience haben. Ich habe Screenshots gesehen und ich habe tatsächlich heute auf TikTok das erste Mal einen Clip gesehen, wo dieser Talking Ben im Hintergrund zu sehen war, aber der hat nicht wirklich eine Rolle gespielt. Ich habe oh wahrscheinlich nur mehr darauf geachtet jetzt. Also ich, ich finde die Pop-Ups ein bisschen nervig. Ich gehe an diese VIP-Tür und direkt so, Ja, für 400 Robux kannst du jetzt vip <lacht> und hier reingehen. Wow, <lacht> so das ist ein cooler Raum. Das so oh. Speed. oh, das ist cool. Nein! <lacht> das ist, ah, das ist cool. jetzt alles meine Fläche, alles meine Fläche. Schnell, schnell, schnell, schnell. Please, please, please, please. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. nein. nein. Ehrenlos. Ehrenlos. <lacht> er kommt auch immer wieder hoch. Ah, die Flächen kommen auch alle zurück, dann ist ja alles cool. Ja. Hallo. Und was ist jetzt das Ziel hiervon? Das Ziel um. ist, die Zeit rumzukriegen, bis die drei Minuten rum sind. Ja. <lacht> Aber es ist doch schön, dass man in der Lobby ein paar Sachen machen kann. Ja, ja, also, er ist jetzt auch am Crouchen, by the way. Nice. Oh, no place, YouTube. Aber diese hey. zwei Minuten, die können jetzt auch langsam mal rum sein. Und wir können hier Wie irgendwie kann ich... nicht voten. Ähm, es gibt Spot. Es gibt Player und es gibt Infection. Und ich bin ich mir sicher, bei Bot, Bot ist Ben ein Bot, bei Player ist Ben ein Player. Und bei Infection, wenn man tot ist, wird man auch zu Ben. Infection ich klingt nicht cool. Wir sind keine Bots. Na gut, wir sind keine wir Bots. Wir sind keine Bots. <lacht> Los, wähl auch. Komm, komm, Paul, vote auch für Bot. Let's go, Paul. Weil, ich weiß nicht, sind Bots wäre als Player, weil... Ich kann mir, ich kann mir vorstellen, dass es, dass es eigentlich schon schwerer sein könnte. Weil die Bots, die wissen ja auf jeden Fall, wo du bist. Die Spieler, also in meinem letzten Video, das ich gemacht habe, da konnte ich die Spieler mal so ein bisschen ausdribbeln. Ich weiß nicht, ob das mit dem Bot so leicht geht. Aha, ja. da hat jemand Alkohol konsumiert. Oh, jetzt, jetzt ist bei mir aufgeploppt, dass ich Freunde einladen Ja, das geht nicht mehr weg. Jetzt wird's schwer. <lacht> da war ich auch Nein. hingefangen. Okay, da will ich, da will ich nicht hingehen. <racht> uh. Ich nicht zu diesem Computer gehen. Wer will Ben sein? Das ist doch voll langweilig, Ben zu sein. Ja, ja eben, Vor allem voll du Loser. Es, es gibt so Stellen, wo du Ben so richtig auf den Sack gehen kannst. Ja. Ähm, wenn du die Treppe hochläufst so das Geländer lang, dann gibt es hinten eine Stelle, wo kein Geländer ist. Du kannst da runterspringen, aber Ben nicht. Haha, <racht> ha, du musst Ben sein. Ja, genau, irgendwie blöd. <racht> <racht> Oh, oh, oh. Okay, Ben. <lacht> warte, wo kann ich spectaten? Hier, watch. Mal gucken, wie es gerade aussieht. Ben läuft herum. Oh, warte, ist da hinten die Tür schon offen? Oh, ja. Aber das bedeutet, dass es doch irgendwelche Leute gibt. Die dann da rauslaufen können. Ja, aber die es schon geschafft mhm. haben. Oh, ja, oh ja, okay. Scheinbar schon. Runde GG. ist vorbei. Yeah. New York hat gewonnen. Gott, ich hasse 1234 m äh, 3, 4, J. Der hat mich getötet. Mhm. Mich auch. Hm. Ja, oh, wie wär's mit dem Map House? Hm? Nein, ich will die. Ich will die. Ja. Okay. Oh nein, warte, wir müssen wieder voten. Wir müssen wieder voten. Schnell. Oh, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Wir sind keine Bots, wir sind keine Bots, wir sind keine Bots. Ja, oh <lacht> Gott sei Dank. Keine Bots. <lacht> Please, Player. Nee, kein Player. Nee. Das Telefon klingelt. Da sitzt Ben. Oh mein Gott. Ben. Nein, wir müssen war weg. der Jumpscare. Okay, was ist denn? Das war jetzt sein Intro, oder was? Das ben? war sein <lacht> Intro, ja, Ben. <lacht> du hast ein Coin, ich hab ein Coin mir Oh, warte, gegönnt. da ist Ben, da ist Ben. Der ich, ich nehme jetzt... Ja, du kannst bis zu 20 Coins sammeln, keine Ahnung, wofür man die dann später braucht. Warte, das... Also, okay, ich weiß, wo der blaue Schlüssel hin muss. Oh, oh, aber oh. der ist wahrscheinlich jetzt an einer anderen Stelle. Ja, natürlich. Ich hab nochmal... Oh, nochmal Coins hier, <lacht> aktiv. Es wäre schon oh. erstrebenswert zu wissen... Okay, ich hab Ben getasert. Ich laufe hoch. Please. Oha, oh, ja, oha, das oha, wo ist der Schlüssel der grüne. Oh, hier ist, ein, hier ist ein Schlüssel. Ich bleibe unten. Bleib unten und äh, lenk ihn ab mit, äh, ich hab, keine Ahnung, wie er Irgendein Key. Ich, hab, ich ähm. hab den blauen Schlüssel. Pace, wo bist du? Äh, warte. Hallo. Ich bin... du bist hat da. hat jemanden weg. gekillt. Er hat jemanden gekillt. Ich, ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt vorbeigehen sollte. Komm mal mit. Ja, ich komme. Oh, oh, oh. Du kannst hier durchkrabbeln okay. ja. durch den Ding, durch den Vent. Oh Gott, der ist so nah. Warte, bist du hinter mir? Ja, hier ich, ich habe den blauen Schlüssel. Okay. Und Ben ist ja. hinter uns. Komm, denn, dass so es nicht nah ist? und doch so fern. da war eigentlich zu. Oh, na gut, dann war der blaue oh. Schlüssel auch deswegen dort. Hey, äh. brauche ich den schwarzen Schlüssel? Ich habe einen schwarzen Schlüssel. Schwa Keine Ahnung, schwarzes Schloss habe ich auch nie gefunden. Wahrscheinlich hier hinten. Hier ist, hier ist gelb. Hier? Bei bei gelb. Nee, hier ist rot. Und hier ist diese Waschküche. Ich guck mal hier rein. Das ist die Fusebox. Ich habe einen braunen kann... Schlüssel. Ah, Ben! Nein, oh, ich was also, ich kann hier chargen. Ja, genau, aber wenn du charge, dann hat der Taser halt nur eine weitere Ladung, um dich vor Ben zu verteidigen. Den Taser finde ich irgendwie nicht so cool, weil ich finde es lustiger, Ben auszulaufen. Wie kann ich mit ihm schießen? Der muss gecharged sein. Du hast wahrscheinlich schon geschossen, weil ich habe gerade ein gehört. Ah! Ja, wir warten hier, wir warten hier. Wenn Ben kommt, wartet, wartet, wenn Ben... Oh, schade, Ben kommt ist Ben bei mir, ja. Roblox Paul. Ah, warte Zeit. Lauf da einfach oben und dann warte, bis er... Okay, Ben kommt hoch, Ben kommt hoch. Ben ist halt ein Bot, ne? Das, der Bot kann sich nicht wirklich entscheiden. Ja, der ist gerade ein bisschen so... <lacht> der ist auch so schön. Aber weiß jemand von euch, wo der braune oder das schwarze Schloss ist? Wie kann ich meinen Taser wegwerfen? Hopp. Ich <lacht> weiß jemand, wie äh, man den du Taser Du den blocken? Taser nicht wegwerfen, du musst halt andere Sachen aufheben stattdessen. Ah, okay, okay, okay, dann ist er automatisch weg. Weil oh, warte mal, hier der hat der jemand schon die Garage aufgemacht. Alter, da kann man hier reinkrabbeln. hallo? Ben, jetzt lass mich in Ruhe! Ich sehe nichts! Lass mich in Ruhe, kann, Ben! <lacht> ein bisschen schwieriges ah, okay. Oh, oh, oh. Okay, ja, das hier ist ein, ist ein weißes ein Schloss. Okay, so ich brauch einen weißen Schlüssel, brauchen wir hier. Ben, lass Mann, mich hat... in Ruhe, hab ich gesagt. Hallo! Hallo! bin auf, auf das ben. Ben. Oh mein Gott, Ben! <lacht> ah. <lacht> Junge, Jack. Warte, das war kein weißer ben. Schlüssel. Weiß jemand von euch, wo der weiße Schlüssel ist? Oh, da, da unten, da hat jemand... 1, 2, 3, 4 das ist so ein Profi, der hat uns letzte Runde gekillt, der carried gerade die ganze Runde. Okay, der hat aufgemacht yeah. und hat jetzt einen yes. gelben Schlüssel. Hier ist ein silberner Schlüssel. Ja, das, den brauchte man für, die, für dieses Tor eben. Okay, ah. warte mal, es gibt einen Keller? Ach, Hä, wie wieso, wieso ist er nicht... Oh, lang, oh, oh, oh. Leute, da brauche ich bestimmt bisschen Schlüssel, oder? Komm schon, komm schon, Ich wusste komm. gar nicht, dass es einen Keller gibt, ich bin jetzt draußen im Garten. Ich auch, es hallo, Anton. Oh, der, der Hammer, der ist wichtig, damit kann ich die da Tür erstmal... Hier durch diesen Autoraum, das ist der Autoraum. Aber hier braucht man keinen Schlüssel. Ne? Den schwarzen Schlüssel brauchst du nicht mehr, aber nimm mal den türkisen mit, weil äh, den grünen mit, weil ich nicht weiß, ob wir den noch brauchen. Den schwarzen haben wir schon benutzt. Ja, zum Glück Dann haben wir diesen einen Haus. Profi in unserer Runde, der weiß, wo die Schlüssel liegen. Was oder mit dem wir... Schlüssel hier? Was mit dem Schlüssel hier? Den braucht man auch nicht mehr. Den haben wir schon. Okay. okay. Ah! Ich habe das Gefühl, wir haben die Tür aber bald, oder? Y, t -t. Und. Oh, okay, okay, okay, ja. wir haben es fast. Wir brauchen nur noch den beigen Schlüssel. Oh, jemand hat den beigen Schlüssel. Jemand hat geöffnet. Oh, okay, lauf oh, zur Tür, oh, Leute, lauf zur Tür. Oh, Pace, wo bist oh, du? Komm, oh. ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Roblox Paul, komm schnell raus. Oh. Ich bin draußen. Oh. Ich glaube, wir haben viel <lacht> zu gut gespielt. Der Bot war, glaube ich, viel zu schlecht. Let's check on Tom. Ja, ein, Wer ist eigentlich Tom? Keine Ahnung. Tom, oh, ich habe auch ein andere. einen Ah, Tom, Tom, Tom Body Tom. Talking Cat. Ja. Okay. Es gibt auch noch diese Frau. Weil wir die heißen. Ja, wir haben das jetzt easy gemeistert hier. Dann können wir sagen, jetzt kommen. Wollen wir aber Infection spielen? Ja. Ich habe ja. keine Angst vor Infektionen. Ich bin ein Gewinner. Mhm. Und hier oh. gibt es jemanden auf dem Leaderboard mit 187 Wins. Äh, Loco Gatos 1. Wow, ich sehe. Mhm. Siehst du? Mhm, ich sehe. Du bist so viel größer als ich. Jetzt kommt wieder das epische Intro. Oh. Ben. Oh. Warte noch nicht. Kranker ben. ben. Danke, Ben. <lacht> das ist so geil. Ja, man... Ben. <lacht> Los geht's. Okay, hier braucht man dann immer den... Oh, jetzt habe ich meine Ladung schon verbraucht. Oh, Ben ist gespawnt. Ah! Ah, uh, Ben ist, glaub. Ja, wir spielen in Faction, Ben ist offensichtlich ein Spieler. Ich lade kurz meinen Taser auf. Oh, Ben ist auf jeden Fall aggro auf mich. Aha. <lacht> ja, ja, der meint's ernst. Der Streamline ja, kommt. Ich, ich schwöre. Ich hab wir Ben jetzt getasert. Oh, warte, hier liegen Fallen. Ben kann Fallen legen. Alle Weiber schreien Mark und Sven am Start. Oh Gott, Sven to escape, please! Oh Gott! Nein. Was ist los? Ah! Oh Gott! Oh! Ben, nein, die Fallen sind schlimm. Warum hat der Bot keine Fallen gelegt? Da war Ben. Oh mein Gott, Ben, du bist so schlecht, Ben. <lacht> hey, das sind zwei Bens. Ja, Infection. Ach, wenn jemand oh erwischt wird, er auch zu Ben. Und oh, lauf nicht nein, in die nein, Fallen nein. rein, die ah, sind gefährlich. Und 3 und 3 Bands. Bands. Nein, es drei Nein, wo das sind die Schlüssel? Ich habe einen, ich hab einen, ich habe einen, ich habe einen Schwarzen. Wo kommt der hin? Weißt du es, Der Schwarze, der kommt, der kommt, oh, äh, den hatten wir schon, den Schwarzen hatten wir schon. Echt, oh nein. Nein, ich stecke fest. Nein, ich komme nie wieder raus. Wir haben verloren. Ja, ich <lacht> glaube, das ist echt. Kann ich watchen? Nein. Nein, aber. Oh. Ich, weiß, ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber ich, ich versuche jetzt. Nein, es gibt keine Chance. Ich bin umzingelt. Es gibt einfach also, nur einen ist, Ausgang hab, und da steht Ben. Ich habe eine Tür aufbekommen, aber die sind. Ich die weiß sind nicht, wie man schlägt. <lacht> Nein, nein, nein. Ah, schlecht, gut. Nein, wie haben die da? Okay, ich versuche jetzt rauszugehen, aber ich wette die erwischen mich. Einmal! Ein Nein, nein! Oh nein, warum ist Ben dort? Oh mein nein, Gott. nein, nein! Oh Gott! Nein, du, oh. Du, Junge. du hast alle Bands ausgedribbelt. <lacht> wie schlecht! Aber, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Es ist vorbei. Das ist so. Weißt du, wer schuld ist, der, der sich am Anfang erwischen lassen hat? Ja, das ist halt echt so. Ja. Ja, das ist halt echt so. Oh Mann. Okay, warte, du hast die Laundry aufgemacht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ganz nicht ganz welche, welchen Schlüssel wir als nächstes brauchen. Ich verbrauche den Braunen bestimmt. Ah! Genauso oh, wie hab Ehre. Ich hab Ehre. Nausen. Nausen. Hab Ehre. Hab Ehre. nein. Du bist aber nie Doch, ich werde jetzt warten. <lacht> nein! Nein! <lacht> <lacht> Ja, das <lacht> <lacht> in mir. Jetzt schnappen wir sie uns. Wo ist der Letzte? Ja, einer ist noch irgendwie hier. Der ist da. Ich äh, okay. Oh, oh. Das war's. <lacht> okay, Infection ist, glaube ich, ein bisschen zu schwer. Ja, Aber Infection ist, glaube ich, genau der richtige Modus, wenn wir wissen, in welcher Reihenfolge was zu erledigen ist. Oh, das wissen wir das halt Spende. nicht. Ich glaube, wir machen einfach mal mit Player. Noch eine Runde? Natürlich ja, doch eine lass Runde. Noch eine, mit, eine mit Player machen. Ich bin eben erst aufgestanden. <lacht> oh, Ewisches Intro. Ben. ben. <lacht> <Und los geht's. lacht> Stell dir vor, du bist <lacht> Ben. Imagine. Okay, wo ist der erste Schlüssel Imagine. immer zu finden? Ach, oh Gott, Ben ist direkt vor mir gespawnt. Ah. Wer ist Ben? Wer ist eigentlich Ben? Also ich nicht. Ben ist eine Katze. Louis, bist du Ben? Äh, was? Hä? Warum bist du tot? Weil, weil, hä, der war, literally, das... Der war bei mir noch gar nicht sichtbar und auf einmal steht er direkt in, in mir drin so ungefähr. Oh, Ben ist scheinbar gefährlich. Ich bin auch gerade noch eingesperrt von Ben. <lacht> Uno Place wollte zu mir kommen und ist jetzt in Bens Falle getappt. Das ist meine Chance rauszugehen. Das ist okay, einfach da eine Anschlussnase. Ein ich bin tot, ey, was ist das? Black Pink Player. Pink Player. True, true, true, true. true. Okay. Wo sind die Schlüssel, die wir brauchen? Also in dem Raum ist nichts. Und liegt ein schwarzer Schlüssel, wo ich gestorben bin. Ein schwarzer Schlüssel. Der schwarze Schlüssel ist ja für. Den Dahin? Raum, okay. Wo du gestorben bist. Dann, dann komm. Nein! Nein! <lacht> Warum muss man noch so viel spammen? Nein! <lacht> ah, das Spammen ist zu anstrengend. Wirklich. Das mache ich meine Tastatur kaputt. Es gibt nur noch Tja. einen. Okay, der Ben ist zu gut. Warte, wer spielt Ben? Valgarius. Ich hasse dich, Valgarius. <lacht> Urs uh, Mann. Jetzt musst du das aber mal carry. Da unten ist das Schloss. Jetzt machst du es auf. Also da hinten, wo Ben ist. Ja, der campt da. Ja, Sache ist, wenn er runterspringt, könnte er in... Ja, genau das. <lacht> oh, okay. Genau ich das. Ja. <lacht> hey, hat da? Nimm den oh, Taser, oh. Taser, Ben weg. Ah ne, der hat keine Charge mehr, weil ich die eben verballert habe. Och man, Conny. Och man. Ja, und jetzt hat er den Schlüssel nicht mehr, den er hier hätte brauchen können. Oh, oh, schade. oh. Peinlich. Ich glaube, es ja. reicht einfach nur, Ben zu berühren, ne? Es, ich habe keine Ahnung. Ich bin, ich bin in meinem ersten weißt, Video zweimal an Ben knapp vorbeigesprungen. Aber Louis, du möchtest ja dann noch deinen Morgen genießen. Deswegen würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch Roblox Paul. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao. Tschüss.